Ich bin Hannah Hinrichs und ich Elisabeth Söhner und gemeinsam machen wir das Stadtlabor Soest. Das ist der Ort, an dem die Stadtverwaltung mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenkommt, um über Digitalisierung und die Zukunft der Stadt zu sprechen. In unterschiedlichen Veranstaltungsformaten machen wir Technik erlebbar und greifen die aktuellen Zukunftsthemen der Stadt auf. Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Arbeit der Verwaltung und den Herausforderungen, vor denen sie durch neue, digitale Arbeitsmöglichkeiten und gesellschaftliche Veränderungen steht. Das Besondere an uns ist, dass wir kommunaler Ort des Experiments mitten in der Mittelstadt Soos sind. Bei uns verbinden sich Zukunftstechnologie mit traditionellem Fachwerkhaus. Wir probieren neue Werkzeuge aus und machen sie für Bürgerinnen und Beschäftigte der Stadtverwaltung zugänglich. Ein aktuelles Beispiel dafür ist unser virtueller Veranstaltungs- und Ausstellungsraum. Hier können wir Öffnungszeiten anbieten, Expertinnen von überall her einladen und neue virtuelle Veranstaltungsformate entwickeln. Ein wichtiger Ansatz ist für uns die Ermutigung der Menschen zum Selbermachen. Wer sich traut, digitale Lösungen zu benutzen und vielleicht auch selbst zu gestalten, ist besser gerüstet für die zukünftigen Entwicklungen, denken wir. Außerdem sind Selbermachen und selber Erfinden erste Schritte, die zu neuen Projektideen, oder vielleicht sogar zur Gründung des eigenen Unternehmens führen können. Deshalb ist es uns so wichtig, unser Wissen weiterzugeben. Bei uns ist nicht nur die Software Open Source, sondern auch die Kompetenz im Umgang damit. Dabei profitieren wir und alle Soesterinnen von dem ständig wachsenden Netzwerk rund um das Stadtlabor. Zum Beispiel, indem wir gemeinsam mit den Netzwerkpartnerinnen Veranstaltungen organisieren. Uns ist auch wichtig, unser Know-how und die gesammelten Erfahrungen als kommunaler Experimentierraum weiterzugeben.